Jetzt will ich die, Fragen die Fragen. Es läuft doch schon, es läuft doch schon. Also wir haben uns getroffen, eine Stadt, wo kein Mensch irgendwas äh, sich interessiert für. Aber wir haben uns trotzdem getroffen und ja. trinken uns heute richtig einen rein. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir gegen dieses Anti-Lila-Ding gehen. Ja, genau. Weil wir ganz andere Probleme haben als ein Lied in Deutschland. Ja. Und deshalb sind wir heute hier um 15.22 Uhr mit Alkohol, um zu sagen, dass es ganz andere Probleme gibt, die man wegtrinken kann und die man wegtrinken sollte. Und die Frage ist, warum hast du...